Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder mal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Kennt ihn? Kennst du den? Nein. Ja. Heute haben wir die Introfolge für euch von voll kurz. Ja, und zwar, warum machen wir sowas? Ich bin gerade perplex. Da sitzt jemand neben mir, den ich nicht kenne. Verkleidet aus. Das, äh, ja, passiert. Ich äh, bin, äh, Frage. Inner also, okay. also, ja, ich bin der Sitzfüllungskrise. Okay. Denn Apple und Lincoln bin ich nicht. Dafür fehlt der Labor. Ja. Da ihr... ist das Problem, ja. ja. Deswegen bin ich das schon mal nicht, ja. aber ja, also ich glaube, ich, ich glaube das ist einfach ein Tor haben Was sagst du dazu? Ich glaub schon. Also, ja, wichtig für dich. Wir machen den ganzen Unfug selbst. Den du da siehst, die ganzen hübschen kurzen Sachen. Ja ist alles von uns erdacht, von uns gemacht. Wir haben nichts von anderen Leuten in diesen Playlist drin. Es ist alles unser Material. Es ist nur, um zu sortieren, um dir die Möglichkeit zu geben. Wenn du sagst, ja, gefällt dir besonders gut, gleich alles auf einmal runterspielen zu lassen. Genau. Oder du hast es einfach ignoriert. Genau. Ja, richtig. Na, Wir haben uns aber einfach gedacht, dass solltest du, dass du, dass du äh, wirklich Interesse an einigen speziellen äh, Kategorien für uns haben, ja. dass du es dann einfacher hast, das zu finden. Weil wir recht vielseitig sind oder auch vielseitig bleiben wollen. Richtig. Weil wir eben genau das machen, was uns Spaß macht. Genau. Und das betrifft eben viele, viele Dinge. Und ja. ja ein Teil macht diesem mehr Spaß, ein Teil macht mir mehr Spaß. Manche so Teile machen uns gemeinsam sehr viel Spaß. Manche Teile machen uns so überhaupt keinen Spaß, aber die müssen gemacht werden. Und daher machen wir das eben. Ja. Und äh, bei voll kurz findest du eben, wie gesagt, Videos, mhm. die äh, nicht länger als eine Minute sind. Genau. Und äh, nicht alle dieser Videos sind in der Kategorie Shorts gelandet, das hat Gründe. Cool. und äh, deswegen gibt es eben voll kurz in der Extra-Playlist, weil ja, cool. beides drin findest, also anerkannte Shorts und einfach nur kurze Schnipsel, genau. zum Beispiel den berühmten Mikro. Ja. Ja. Und hier sind auch Ankündigungen drin, die wir machen, zu, also so, so, so ähm, Teaser und Trailer sind da drin, kurze genau. zu Sachen, die wir gemacht haben oder machen wollen. Ja. Ähm, Hoppalas sind drin, Oh ja. die wir fabriziert haben ja und solche Dinge. Oder halt Kurzvideos, wenn ich draußen mal spazieren bin, dass ich was aufnehmen oder sowas. Wenn ich meine Katze beim Schlafen ja. wenn ich es denn ja. schaffe. Irgendwie solche Dinge ja. sind da drin. Genau. Und die setzen wir rein. Manche gehen als Short durch, manche eben nicht. Ja. Und wenn dich so etwas überhaupt nicht interessiert, kannst du diese Playlist natürlich einfach ignorieren. Richtig. Wäre zwar schade für uns, es freut uns immer, wenn Leute Spaß dran haben, aber ja. muss ja nicht. Denk mir, ja, du wirst sicher was anderes finden, wenn dir so Zeug gefällt, was wir machen. Dann wirst du nicht bei anderen Videos wohl erfüllen, ist in Ordnung, voll okay. Das können wir mitleben. Ja. Wir freuen uns aber trotzdem über ein Abo oder konstruktive Kritik, ähm, die du in unsere Kommentare oder in hineinschreiben mhm. kannst. Voll ja, gut. natürlich die einen Daumen hoch. Mhm. Freuen wir uns auch sehr. ernst, genau. Ja, ach okay, ja, ich soll ja lächeln. Bitte. Das... Findet ihr das nicht ja. wunderschön, also du vorab musst mehr lächeln? Das ist einfach so. Ja, ja wir freuen uns über alles, was ihr uns da lachen könnt. Sehr sogar. Sehr, sehr, sehr. Ja. Aber das war's eigentlich auch schon von diesem wunderbaren äh, ja. Vollkurs. Intro-Video. Genau, einfach nur eine kurze Erklärung. Das haben wir abgedeckt, ne? Ich auch. So. Und natürlich stehen alle Angaben in diesem wunderschönen, schlauen Buch hier drin. Wunderschönen, schlauen Buch. Ne? Ja, ja, das hier liegt. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, möge die Kartoffel wachsen. Mach's oh, Tschüss. Tschüss.